Freundinnen und Freunde der Sterne, liebe Community, die Tage werden länger, der Frühlingsanfang ist in Sicht und wir haben Grund, optimistisch in den März zu blicken. Davon erzählt auch der Glücksneumond in den Fischen am 2. März. Welche Konstellationen jetzt wichtig werden und wie die Sterne für euer Tierkreiszeichen stehen, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Beitrag über die Konstellationen im März 2022. Die Timecodes zu eurem Sternzeichen findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop, also ein bisschen nach unten scrollen. Bevor ihr dahin klickt, habe ich aber noch wichtige Infos zum März und zum Glücksneumond und außerdem gibt es ein Frühlingsgeschenk für euch. Also bleibt dran! Fangen wir mit den Geschenken an. Wie immer habe ich auch diesen Monat wieder eine Verlosung für euch. Und weil nun Frühlingsgefühle aufkommen, gibt es für alle, die meinen Kanal abonniert haben, ein Partnerhoroskop zu gewinnen. Genaueres, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Außerdem gibt es eine Frühlingsaktion, nämlich 30% Frühlingsrabatt auf das erweiterte und verbesserte Geburtshoroskop als PDF. Das könnt ihr ab sofort bestellen. Den Link findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten kosmischen Geschenk des Monats, nämlich dem verheißungsvollen Glücksneumond am 2. März in den Fischen. Sonne und Mond verbinden sich dann ganz eng mit Wohltäter Jupiter. Das ist ein strahlendes Zeichen der Hoffnung. Dabei wird auch Erfinderplanet Uranus in positiver Weise aktiviert, was für mehr Freiheit, Offenheit und neue Ideen steht. Tatsächlich soll ja im März der Freedom Day ausgerufen werden, also der Tag, an dem die meisten Corona-bedingten Einschränkungen aufgehoben werden. Doch an diesem Neumond übergibt Sorgenplanet Saturn noch eine Botschaft an Götterbote Merkur, die stehen hier auch ganz dicht zusammen. Saturn will uns zur Besonnenheit mahnen. Er meint, wir sollten es auch in der neuen Freiheit nicht übertreiben, sondern weiterhin aufeinander Acht geben und verantwortungsvoll handeln. Ebenfalls zu diesem Neumond verbinden sich Venus und Mars im Steinbock nochmal ganz eng mit Pluto. Und das ist dann sozusagen der krönende Abschluss einer dreimonatigen intensiven Phase mit vielen Liebesdramen und finanziellen Verwicklungen. Ich hoffe, ihr habt diese Zeit gut und konstruktiv überstanden. Wenn ihr in der ersten Märzwoche immer noch starken Druck verspürt, sei es in eurer Beziehung oder auch am Arbeitsplatz, lasst euch nicht hineinziehen oder noch zu irgendetwas überreden. Es ist bald ausgestanden, denn am 6. März erwartet uns eine große Energiewende, wenn Venus und Mars gleichzeitig in den Wassermann gehen. Das kann sich durchaus so anfühlen, als ob wir nach einer langen Zeit des Drucks und der depressiven Verstimmung wieder Licht, Luft und Sonne tanken dürfen. Nicht nur wettermäßig, sondern auch seelisch. In unserem sozialen Leben wird sich nun wohl vieles lockerer und leichter anfühlen. Der Geist der Freiheit weht durch unsere Beziehungen. Wir wollen uns nicht mehr abhängig fühlen und gängeln lassen, sondern auf Augenhöhe gemeinsam in die Zukunft blicken. Die Konstellation ist toll für Freundschaften und falls ihr aus welchen Gründen auch immer in den letzten Monaten nicht die Möglichkeit hattet, eure Freundschaftskontakte zu pflegen, solltet ihr euch für die kommenden sechs Wochen auf jeden Fall vornehmen, euch wieder zu melden oder zu treffen. Am 10. März wandert Merkur nach fast drei Monaten in den eher kühlen und distanzierten Zeichen Steinbock und Wassermann in die gefühlvollen und empathischen Fische und zwar bis zum 27. März. In dieser Zeit fällt es leichter, über Gefühle zu reden und vielleicht auch liebevoll Verletzungen anzusprechen, die wir in den letzten drei Monaten erlitten oder einander zugefügt haben, weil wir so gestresst waren. Das ist auch eine gute Zeit, wenn ihr jemanden um Verzeihung bitten wollt. Am 13. März wird die Sonne sich mit Neptun verbinden, dem Planeten der Romantik und der Illusionen dann bekommen wir gewissermaßen die rosa Brille aufgesetzt. Und das kann durchaus angenehm sein, besonders in der Liebe. Man sieht dann nicht die Fehler von jemandem, sondern nur das Gute. Die Kehrseite kann sein, dass wir uns etwas vormachen lassen. Deshalb sollten wir im Beruf oder bei finanziellen Fragen vom 10. bis 15. März besonders achtsam sein und die Fakten sorgfältig prüfen. Manches Angebot ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Am 17. März beginnt die Vollmondphase und am 18. März morgens ist dann der Vollmond in der Jungfrau. Der wird dann exakt und der aktiviert sämtliche Kräfte der Heilung und der Spiritualität der versammelten Planetenmannschaft in den Fischen und gleichzeitig auch die dunkle Macht der Transformation durch Pluto und die schamanischen Kräfte der wilden Lilith. Das ist nichts für Anfänger, aber wer in der spirituellen Arbeit viel Erfahrung hat, sollte sich diesem Vollmond für ein Manifestationsritual freihalten. Es ist möglich, geistige oder sogar physische Strukturen zu kreieren. Der Vollmond ist auch eine Vorbereitung auf die Frühlingstag- und Nachtgleiche am 20. März. Die zeige ich euch gleich, aber vorher muss ich noch erwähnen, dass sich mit der Vollmondphase Spannungsaspekte zwischen den Liebesplaneten Venus und Mars und Unruhestifter Uranus aufbauen. Und zwar ist die heiße Phase vom 17. bis zum 25. März. Und die ist in zweierlei Hinsicht geladen. Dann herrscht nämlich Trennungsgefahr für einige Beziehungen, auch finanzieller Natur. Vielleicht solltet ihr in diesen Tagen nicht spontan Beziehungsentscheidungen treffen, die ihr hinterher bereuen könntet. Und außerdem sind die Aspekte auch eine Warnung, dass die Unfall- und Verletzungsgefahr erhöht ist. Während dieser Phase ist also Achtsamkeit auf allen Ebenen angebracht. In unserem Privatleben sollten wir uns gegenseitig mit Samthandschuhen anfassen. Bei Aktivitäten im Alltag, beim Sport oder auf Reisen sollten wir uns mehr Zeit nehmen, uns nicht unter Druck setzen lassen und Hektik vermeiden. Und wenn wir uns auf unbekanntem Terrain bewegen, sollten wir uns erstmal genau orientieren, bevor wir loslegen. Das ist auch deswegen interessant, weil in diese heiße Phase der voraussichtliche Freedom Day fällt. Und da muss ich dann wieder an die Mahnung von Saturn zu Neumond denken. Wir sollen doch bitte nicht gleich über die Stränge schlagen, wenn wir uns befreit fühlen, damit das nicht nach hinten losgeht. Es kann nicht schaden, wenn wir umsichtig in diese neue Freiheit hineingehen und verantwortungsvoll mit unserem Leben und unseren Lieben umgehen. Beim Umgang mit schwierigen Maßaspekten, die auch persönlich gereizt machen können, kann euch die 90-Sekunden-Regel sehr nützlich sein. Das ist eine Übung, die euch hilft, in Situationen von Zorn und emotionalem Druck einen kühlen Kopf zu bewahren und handlungsfähig zu bleiben. Es gibt dazu ein Dossier auf meiner Homepage zum Download. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Am 20. März ist offizieller Frühlingsanfang und zwar um 16.33 Uhr. Dann geht die Sonne dieses Jahr in den Widder. Seht ihr hier und natürlich auch hier. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum das diesmal nicht am 21. März ist, schaut euch bitte mein Video über die Sternzeichen und den Kalender und wie alles zusammenpasst an. Denn da habe ich erklärt, warum die Übergangsdaten von einem Sternzeichen zum nächsten jedes Jahr leicht voneinander abweichen. Die Frühlingstag- und Nachtgleiche ist immer ein wichtiges Horoskop, denn sie hat Qualitäten wie ein Neumond, also ein großer Neubeginn, nur dass sie sogar für drei Monate wirkt. Was mir in diesem Horoskop gut gefällt, ist, dass Venus und Mars einen Freundschaftsaspekt zu Chiron bilden. Und das bedeutet, es gibt viel zu heilen, packen wir es an. Zugleich übermittelt uns Merkur eine Botschaft von Jupiter, nämlich von Glück und Zuversicht. Doch direkt dabei steht auch Neptun und das kann eine übermäßige Euphorie mit sich bringen, die dann in eine Enttäuschung umschlägt, wenn Probleme auftauchen. Und es besteht ja eben auch noch diese explosive Spannung hier zwischen Mars und Uranus und da können uns gesellschaftliche und politische Konstrukte um die Ohren fliegen, wenn wir nicht besonnen bleiben. Wir dürfen also nicht erwarten, dass auf einen Schlag alles super wird, weil am 20. soll ja auch der Freedom Day sein sondern wir sollten uns vornehmen, auf dem Teppich zu bleiben. Ich möchte euch diesen energetischen Übergang an einem Bild aus der Ernährung und Gesundheit verdeutlichen. Wenn man eine lange Zeit gefastet hat, soll man nicht gleich als erstes eine Riesenportion mit Braten, Fett und Alkohol zu sich nehmen, sondern das Essen langsam und vorsichtig aufbauen. Und so sollten wir es auch halten. Langsam und vorsichtig in den Frühling und die Freiheit hineingehen. Tatsächlich sprechen die Sterne von einem langsamen, aber nachhaltigen Heilungsfortschritt, wenn wir bewusst mit den kosmischen Kräften umgehen. Vom 25. März bis zum 1. April haben wir eine Reihe von besonderen Heilungsaspekten. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass Götterbote Merkur zuerst spirituelle Energie- und Heilungsbotschaften von Jupiter und Neptun in den Fischen aufnimmt. Dann eilt er damit weiter und betritt am 27. März den Widder, wo bereits die Sonne und Chiron auf ihn warten, um diese Botschaften zu empfangen. Und kurz danach wiederholt die Mondin diese Reise aus den Fischen in den Widder und überträgt erneut diese Energien und diesmal vor allem Gefühle und Seelenbilder. Tatsächlich sprechen wir in der Astrologie von Energieübertragung, wenn ein schnellerer Planet die langsamen Planeten nacheinander aktiviert und auf diese Weise Energie und Informationen von einem zum anderen weitergibt. Der Höhepunkt ist dann der Neumond am 1. April, der in enger Verbindung mit heiler Planet Hirons steht. Wir tun also gut daran, die letzten Märztage zu nutzen, um über Heilungschancen und auch wichtige gesellschaftliche Entwicklungen nachzudenken und wo wir dazu beitragen können. Das ist eine recht seltene Konstellation, die sich da ergibt verbunden mit der Chance, spirituelle und friedliche Kräfte aus den sanften Fischen in den mutigen Widder zu übertragen und auch umzusetzen. Das schauen wir uns dann in einem Neumond-Livestream und auch im April-Horoskop nochmal genauer an. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im März und jetzt schauen wir, wie sich die Sterne für euer jeweiliges Tierkreiszeichen auswirken. Und falls ihr zum ersten Mal dabei seid, hier noch ein Tipp für euch. Schaut euch nicht nur das Horoskop eures Sternzeichens an, sondern auch das von eurem Aszendentenzeichen. Denn auch in dem können wertvolle Infos für euch enthalten sein. Jetzt geht's los und wir beginnen wie immer mit den Widergeborenen und den Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widergeborenen und Wiederaszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Der Übergang vom Februar zum März kann sich für euer Privatleben noch etwas stressig gestalten. Versucht gelassen zu bleiben und Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, denn ab dem 6. März wartet ein vierwöchiges Liebeshighlight auf euch. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, falls ihr euch anlässlich eures Geburtstages ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF gönnen wollt. Das gibt es jetzt neu und verbessert mit 30% Frühlingsrabatt. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in die Sterne und da haben wir gleich am 2. März einen wunderschönen Neumond, der vor allem für die spirituell ausgerichteten Widder sehr interessant ist und glücksverheißend. Ihr könnt euch zu diesem Neumond darauf einstimmen, eurer inneren Führung mehr Vertrauen zu schenken. Es kann durchaus sein, dass noch bis Anfang Mai glückliche Umstände und sogar Geldmittel aus verborgenen Quellen kommen. Die könnt ihr nicht unbedingt beeinflussen, aber ihr könnt euch dafür öffnen, damit das Gute zu euch fließen kann. Außerdem regt dieser Glücksneumond auch eure Fantasie an, zum Beispiel wenn ihr künstlerisch arbeitet oder ein schönes neues Mondritual gestalten wollt. Ab dem 6. März könnt ihr euch auf eine, eine Energiewende freuen, wenn Venus und Mars gleichzeitig in den Wassermann laufen. Und da stehen die beiden Liebesplaneten super günstig. Dann bekommt euer Liebes- und Beziehungsleben spürbaren Aufwind. Nach drei eher schwierigen Monaten beginnt nun eine unbeschwerte Beziehungszeit bis zum 5. April, in der ihr in Freundschaften wie auch in der Liebe offen und vertrauensvoll miteinander umgehen könnt. Ihr erlebt verlässlichen Zusammenhalt. Wenn ihr noch Single seid, kann aus einer Freundschaft Liebe werden. Oder ihr lernt interessante Flirtkandidatinnen und Kandidaten über Bekannte kennen. Die Phase ist auch günstig für Internet- oder App-Dating. Beruflich kann der Monat ebenfalls sehr produktiv werden. Noch bis zum 5. März können die Mutigen unter euch nach einer Machtposition greifen oder sich energisch durchsetzen, um ihren Einfluss geltend zu machen. Der Rest des Monats ist günstig für Teamarbeit und für alle selbstständigen Widder, die mit einem beruflichen Netzwerk zusammenarbeiten. Achtet dabei aber auf eure Kommunikation, denn Denkplanet Merkur zieht sich vom 10. bis zum 27. März für euch etwas zurück. Dann kommt ihr vielleicht nicht immer direkt an benötigte Informationen heran oder erfahrt Dinge auf Umwegen oder sogar durch Träume oder Eingebungen. Achtet also gegebenenfalls darauf, ob ihr alle Infos, die ihr benötigt, auch wirklich vorliegen habt und hakt gegebenenfalls auch nach, ob ihr richtig verstanden wurdet. Aber davon abgesehen steht einem erfolgreichen Monat nichts im Wege. Gesundheitlich sieht es ebenfalls gut für euch aus. Diejenigen von euch, die unter dem Einfluss von Chiron im Widder stehen und vielleicht mit Zipperlein oder auch schwerwiegenden Problemen zu kämpfen haben, dürfen sich auf Unterstützung oder Heilungschancen freuen. Besonders die Zeit vom 14. bis zum 22. März ist günstig für gesundheitliche oder psychologische Fortschritte. Falls ihr einen wichtigen Gesundheitstermin machen wollt, versucht doch, diesen in diese Zeit zu legen. Vorsicht nur bei sportlichen Risiken, vor allem in der Zeit vom 19. bis 24. März, da ist nämlich das Unfall- und Verletzungsrisiko erhöht, wenn ihr zu schnell zu viel auf einmal wollt oder auch durch Unachtsamkeit oder Ungeduld. In diesen Tagen solltet ihr euch genug Zeit für alle Vorhaben nehmen und Hektik vermeiden. Am 18. März am Morgen ist Vollmond in der Jungfrau und die Konstellation würde sich sehr gut für ein Gesundheits- oder Heilungsritual eignen. Auch falls ihr am Arbeitsplatz etwas verbessern wollt, könnt ihr Energie in dieses Vorhaben lenken. Die Chancen sind gut, dass ihr Kolleginnen und Kollegen findet, die das Gleiche wollen und mit euch an einem Strang ziehen. Finanzielle Risiken solltet ihr allerdings rund um diesen Vollmond und bis zum 25. März lieber nicht eingehen. Vor allem solltet ihr Freundschaft und Geld gut auseinanderhalten. Auch ein angeblich sicherer Anlagetipp seitens eures beruflichen Netzwerks ist nicht unbedingt so sicher und vielversprechend, wie es scheint. Also Vorsicht! Am 20. März um 16.33 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Widder, dann ist Frühlingstag und Nachtgleiche. Nun werden die Tage spürbar länger und die Sonne erfüllt euch für die nächsten vier Wochen mit Energie und Lebensfreude. Etwa vom 25. März bis zum Monatsende habt ihr dann eine Reihe von speziellen heilsamen Aspekten, bei denen spirituelle Energie in euren Körper fließt und euer höheres Selbst dabei mithilft, gesundheitliche und psychologische Probleme zu erkennen. Und mit Hilfe Merkurs, der am 27. März in den Widder geht, könnt ihr diese dann auch verstehen und gegebenenfalls heilen. Ihr müsst euch nur darauf einlassen und vielleicht auch Zeit dafür nehmen, die Ursachen für wiederkehrende Probleme zu ergründen. Mehr darüber erfahrt ihr dann im April-Horoskop. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und stier Das tolle Liebeshighlight aus dem Februar nähert sich langsam dem Ende. Die beiden Liebesplaneten, Venus und Mars, verlassen den für euch günstigen Steinbock und ziehen dann weiter in den Wassermann und da beleben sie euer Karrierehaus. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Es gibt jetzt einen Frühlingsrabatt von 30% auf das persönliche Geburtshoroskop als PDF, das jetzt auch verbessert und erweitert ist. Mehr Infos findet ihr auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Gleich am 2. März haben wir einen Glücksneumond in den Fischen, der für euch den sozialen Bereich und die Freundschaften aktiviert. Wenn sich hier etwas ändern oder weiterentwickeln soll, wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt oder wenn ihr beruflich Anschluss an ein interessantes Netzwerk sucht oder auch wenn ihr euch mehr gegenseitige Unterstützung wünscht, dann sind das alles Themen, die ihr zu diesem Neumond aktivieren könnt. Zum Beispiel durch ein schönes Ritual. Außerdem könnt ihr euch Listen schreiben, welche Ziele ihr erreichen wollt. Tipp der Sterne, die Zeit bis zum 20. März ist günstig, um bei Freunden oder Bekannten Hilfe zu erbitten, auch finanziell. Am 6. März wechseln Venus und Mars dann in den Wassermann und laufen für die nächsten vier bzw. sechs Wochen durch den Karrierebereich eures Horoskops. Das kann durchaus Vorteile bringen. Zum Beispiel könnt ihr wichtige Entscheidungen treffen und euch gut durchsetzen, auch bei finanziellen Angelegenheiten. Es ist auch eine gute Zeit, um bei Präsentationen oder in Gesprächen einen vorteilhaften Eindruck zu machen. Unterstützt werdet ihr dabei durch Verstandesplanet Merkur. Der wechselt ab dem 10. März in die Fische und steht dann bis zum 27. günstig, um empathisch und diplomatisch zu kommunizieren. Allerdings bilden Venus und vor allem Mars nun bis in den April hinein stressige Aspekte zur Stiersonne. Und das kann euch gereizt machen, wenn ihr nicht bekommt, was ihr wollt. Es kann gut sein, dass euch im beruflichen Zusammenhang öfter mal Gefühle von Zorn oder Ungeduld packen. Besonders kritisch ist hier die Zeit vom Vollmond am 18. März bis zum 25. März. Der Vollmond selbst steht günstig für euch. Besonders wenn ihr kreativ tätig seid oder mit Kindern zu tun habt, wirkt er sehr inspirierend. Jedoch bildet sich ab dem Vollmond ein schwieriger Aspekt, der auf ein erhöhtes Verletzungs- und Unfallrisiko hindeutet, vor allem für die Geborenen der zweiten Dekade, die jetzt auch unter dem Einfluss von Uranus stehen. Grundsätzlich würde ich allen Stiergeborenen und Stieraszendenten raten, nehmt euch am besten für den ganzen Monat vor, euch nicht provozieren zu lassen und Hektik zu vermeiden. Verfolgt eure Angelegenheiten, wie sonst auch, stur im eigenen Tempo, ohne euch ablenken zu lassen und setzt euch bitte auch nicht selbst unter Druck. Diese Unfallkonstellation mit Uranus ist nämlich vor allem gefährlich, wenn man unter Zeitdruck steht und unachtsam wird oder wenn man eben Risiken nicht realistisch einschätzt. Euch kann in diesem Monat die 90-Sekunden-Regel gute Dienste leisten, eine Übung, um in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn ihr sie noch nicht kennt... Dazu gibt es ein Dossier gegen kleines Geld zum Download auf meiner Homepage oder ihr schaut euch das Video über Mars im Widder nochmal an. Da habe ich das auch genau erläutert. Wenn ihr das beachtet, könnt ihr in diesem Monat produktiv und erfolgreich sein, denn die kosmischen Kräfte wirken durchaus stärkend und anregend, wenn es euch gelingt, sie in konstruktive Bahnen zu lenken. Dabei kann euch auch moderate Bewegung helfen, nur solltet ihr beim Sport eben keine Risiken eingehen. In eurem Privatleben spielen im März vor allem Freundschaften und soziale Aktivitäten, wie zum Beispiel in einem Verein oder einer Organisation, eine große Rolle. Hier scheint ihr euch gern zu engagieren. Für die Liebe und kuschelige Zeiten zu zweit solltet ihr euch bewusst Zeit nehmen und darauf achten, dass nicht die gesamte Energie in den beruflichen Bereich geht und sich Partner oder Geliebte womöglich vernachlässigt fühlen. Die besten Tage zum Flirten und Anbandeln sind der 16. bis 18. März sowie vom 20. bis 22. März. Mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche am 20. März geht die Sonne in euer zwölftes Haus des Rückzugs und das ist, wenn die Witterzeit beginnt und die Sonne geht dann eben hier hin. Und dann könnte es sein, dass einige von euch für vier Wochen so eine Art Frühjahrsmüdigkeit verspüren oder dass ihr öfter Zeit für euch selbst und in der Stille braucht. Wenn ihr spirituell arbeitet, sind das wunderbare Sterne für ein Ritual zu dieser wichtigen Jahreswende, die den Frühling einläutet. Dabei könnte das Thema Heilung wichtig werden, denn vom 25. März bis zum 1. April haben wir spezielle Heilungsaspekte, die bei euch in den Bereich der sozialen Gemeinschaft, des Freundeskreises und der Spiritualität fallen. Vielleicht könnt ihr ein schon länger bestehendes Problem in eurem Freundeskreis klären. Ihr könnt auch gut in einer spirituellen Gemeinschaft mitwirken, um gemeinsam eine besondere Heilungsenergie aufzubauen oder an einem spirituellen Event teilzunehmen. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt's als PDF für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Freut euch auf eine starke Phase im Beruf und ein schönes Highlight in der Liebe. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass es jetzt 30% Frühlingsrabatt auf das verbesserte und erweiterte Geburtshoroskop gibt. Also, falls ihr es noch nicht habt oder vielleicht auch eins verschenken wollt, solltet ihr jetzt zuschlagen. Mehr Infos findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der März kann euch auf allen Ebenen Erfolge bringen. Euer Karrierehaus ist gut besetzt mit Glücksplanet Jupiter und der kraftspendenden Sonne. Ihr könnt jetzt günstige und gewinnbringende Entscheidungen treffen. Dafür empfehle ich euch vor allem die erste Monatshälfte. Wenn sich da was Gutes ergibt, solltet ihr nicht lange zögern, sondern direkt zuschlagen. Der Glücksneumond in den Fischen am 2. März fällt in euer Karrierehaus und das könnt ihr nutzen, um euch Gedanken über eure beruflichen Ziele zu machen. Und wenn es nicht die Karriere ist, dann vielleicht persönliche Ziele oder eine gesellschaftliche Aufgabe, die ihr übernehmen wollt. Ihr erkennt jetzt den Sinn in euren Zielen und wenn ihr eine Verantwortung übernehmt oder auch, wenn ihr euch für eine wichtige Aufgabe engagiert. Und das könnt ihr gegebenenfalls mit einem Neumondritual oder einer Meditation unterstützen. Nur diejenigen von euch, die unter dem Einfluss von Neptun stehen, das betrifft jetzt vor allem die Geborenen der dritten Dekade, haben möglicherweise mit Unklarheiten zu kämpfen, die ihnen Entscheidungen erschweren. Und falls ihr fest angestellt seid, weiß womöglich die Chefetage nicht so recht, was sie tut. Und das wirkt sich natürlich auch auf eure Arbeit aus. In dem Fall macht einfach die Sachen, die ihr überblicken könnt. Darin werdet ihr wahrscheinlich gut vorankommen. Toll für euch ist dass ab dem 6. März Venus und Mars in den Wassermann wechseln und dann für die nächsten vier bzw. sechs Wochen günstig stehen. In der Liebe beginnt dann ein Highlight bis zum 5. April für alle Arten von Beziehungen, Liebe und Flirt, Freundschaften oder Interessensgemeinschaften. Die Zeit ist auch ideal, um mit Menschen, denen ihr vertraut, eine Reise zu unternehmen. Bei festen Partnerschaften ist diese Phase wunderbar geeignet, um gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden. Falls ihr Single seid, lernt ihr Leute auf Reisen oder durch Fortbildungen und Kulturprojekte kennen. Vom 10. bis zum 27. März aktiviert der Merkur in den Fischen euer Karrierehaus. Das ist vor allem gut, wenn ihr kreativ arbeitet und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müsst, denn dieser Merkur stärkt die Intuition und Fantasie. Wenn ihr jedoch mit Zahlen und Fakten zu tun habt, solltet ihr die während dieser Zeit lieber doppelt prüfen. Der Vollmond am 18. März beleuchtet die wichtigen Karriere-Themen und Berufsfragen, die ihr euch vielleicht zum Neumond gestellt habt. Zugleich aktiviert er auch Fragen rund um euer Privatleben und eure Familie. Im Moment scheint sehr viel Energie in eure Pläne und Vorhaben zu gehen und ihr denkt viel über die Zukunft nach. Aber habt ihr auch die Zeit und die Liebe, euch den täglichen Details zu Hause zu widmen? Das könnte zu Vollmond die Frage sein. Gegebenenfalls solltet ihr eure Lieben um Verständnis bitten, dass ihr euch im Moment häufig auf berufliche und gesellschaftliche Entscheidungen konzentrieren müsst. Mit dem Vollmond beginnt eine Zeit bis Anfang April, in der ihr aufpassen müsst, euch nicht Illusionen hinzugeben. Es können dann Angebote hereinkommen oder Entscheidungen anstehen, die scheinen zu schön, um wahr zu sein. Ihr tut dann gut daran, euren scharfen, kritischen Zwillingeverstand zu Hilfe zu nehmen und euch die Details genau anzuschauen, ob sie wirklich das hergeben, was behauptet wird. Es könnte zum Beispiel so eine Sache sein, bei der in euren Social Media versprochen wird, dass ihr mit irgendeiner neuen Masche in 0, nichts zu Geld und Ruhm kommt. Seid da bitte super vorsichtig. Möglich auch, dass ihr einem Freund helfen wollt, der sich in Schwierigkeiten gebracht hat und das zieht für euch Komplikationen nach sich. Wirklich gut laufen die Sachen, die schon bestehen, mit denen ihr euch gut auskennt und in denen ihr euch sicher fühlt. Bleibt dabei und ihr werdet erfolgreich sein. Und wenn es euch juckt, etwas Neues anzufangen, dann ergreift am besten selbst die Initiative und gestaltet das neue Projekt nach euren eigenen Vorstellungen und gegebenenfalls mit vertrauenswürdigen Leuten für so ein Vorhaben habt ihr den ganzen Monat über Venus und Mars auf eurer Seite und ab dem 20. März auch die Sonne. Dann ist nämlich Frühlingstag und Nachtgleiche und die Zeit des Widders beginnt. Ihr dürft dann anschließend mit guter Unterstützung von schwungvollen MitstreiterInnen rechnen. Sie wissen es zu schätzen, wenn ihr mit eurem scharfen Verstand unterscheidet, was vielversprechend und was nur ein Luftschloss ist. Und ihr könnt euch gemeinsam auf gute Projekte stürzen. Das waren eure Tendenzen im März und ihr könnt sie auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop als PDF gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Die Sturm- und Drangzeit in der Liebe und das emotionale Auf und Ab der letzten drei Monate legt sich nun allmählich und ihr kommt in ruhigeres Fahrwasser. Und freut euch auf ein berufliches Highlight. Bevor wir einsteigen, habe ich hier noch einen Tipp. Das Geburtshoroskop, das wir im Übrigen auch erweitert und verbessert haben, gibt es jetzt mit 30% Frühlingsrabatt. Wenn ihr euch eins bestellen wollt, klickt hier auf die Infokarte oder ihr findet den Link auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen. Bis zum 6. März gehen Venus und Mars in eurem Partnerhaus nochmal eine intensive Verbindung mit Machtplanet Pluto ein. Wenn es gut läuft, seid ihr glücklich verliebt und folgt eurem Schatz bedingungslos. Wenn nicht, dann lasst euch jetzt auch nicht mehr unter Druck setzen oder zu irgendwas überreden. Denn bald löst sich diese Konstellation auf und dann steht ihr nicht mehr so im Bannen eures Gegenübers, sondern empfindet ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung. Der Glücksneumond am 2. März in den Fischen in Verbindung mit Jupiter steht wunderbar für euch. Die Konstellation begünstigt alle Arten von Plänen, Zukunftsvisionen, gute Entscheidungen und auch Reisen, sofern nicht andere Umstände dagegen sprechen. Sie eignet sich deshalb vorzüglich, um entsprechende Pläne für die nächsten vier Wochen und vielleicht sogar für die nächsten zwölf Monate zu machen. Tipp der Sterne! Jupiter als Planet der Reisen, Abenteuer und Perspektiven steht noch bis zum 11. Mai besonders günstig zur Krebssonne. Wenn möglich, setzt ein Reisevorhaben in dieser Zeit noch um, damit ihr den tollen Aspekt mitnehmen könnt. Und eure Wünsche und Ziele könnt ihr in der Neumondmeditation ans Universum absenden. Die Chancen sind gut, dass einige davon in Erfüllung gehen. Auch beruflich kann die Neumond-Konstellation genial sein, vor allem für Fortbildungen. Die lohnen sich, denn wer nicht weiterlernt, riskiert irgendwann nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu sein. Sich weiterzubilden kann außerdem Spaß machen und ihr könnt dabei vielleicht auch neue Leute, neue Freundinnen und Freunde kennenlernen. Im März sieht es so aus, als würdet ihr ein Angebot finden, das euch begeistert und dann bucht am besten direkt. Und auch wenn es nur ein privates Interesse ist, vielleicht lässt sich der Kurs doch auch als Bildungsurlaub absetzen oder erstatten. In der Liebe passiert ein großer Wandel, wenn am 6. März Venus und Mars in den Wassermann weiterziehen. Statt gegenseitiger Abhängigkeit und ein Ringen darum, wer in der Beziehung das Sagen hat, macht sich allmählich ein freundschaftliches Gefühl von Gleichberechtigung breit. Die beiden Liebesplaneten aktivieren nun eure bestehenden und verbindlichen Beziehungen. Nehmt euch Zeit, gemeinsam etwas zu unternehmen und vielleicht auch mal ein bisschen in der Erotik zu experimentieren. Neu begonnene Flirts können sich zu etwas Festem entwickeln. Die besten Zeiten für Liebe und Flirt sind in den ersten vier Tagen des Monats, am 11. und 12. vom 20. bis 22. sowie der 25. und 26. März. Der Vollmond in der Jungfrau am 18. März aktiviert wieder euren Wissensdurst und außerdem euer Fernweh und wirkt sehr inspirierend. Wenn ihr zu Vollmond nicht schlafen könnt, dann stürzt euch einfach auf euer aktuelles Interessensgebiet. Oder schreibt eure Gedanken auf, die sind wahrscheinlich sehr klug und können euch später noch nützen. Am 20. März um 16.33 Uhr ist Frühjahrstag und Nachtgleiche und die Sonne geht in den Widder. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. In dieser Zeit, also eigentlich ab dem Vollmond und etwa bis zum 25. März, haben wir etwas schwierige Konstellationen, die einen Konflikt zwischen einer festen Beziehung und einer Freundschaft anzeigen. Ihr müsst mal schauen, wie sich das bei euch äußert. Möglicherweise fordert euer Schatz, dass ihr jemanden aufgebt, mit dem ihr privat befreundet oder beruflich vernetzt seid, weil ihm etwas an der Sache nicht gefällt. Denkt euer Partner vielleicht, ihr würdet mit der Person anbandeln? Wenn es eine sehr wichtige Sache ist, müsst ihr das klären. Wenn ihr den Eindruck habt, es ist nur eine Laune oder eine Unsicherheit, des oder der Liebsten, dann seid einfach lieb zu eurem Schatz und wartet ab, denn danach beruhigen sich die Aspekte wieder. Vom 25. März bis zum Neumond am 1. April lohnt es sich, eure Energie auf eure persönlichen oder beruflichen Pläne und Ziele auszurichten. Es sieht so aus, als könntet ihr etwas, was euch sehr am Herzen liegt, in eure Karriere integrieren oder als würde eure Karriere eine Wendung nehmen, die für euch sinnstiftend und erfüllend ist. Dabei kann euch auch Merkur helfen, der voller Intuition und Inspiration aus den Fischen kommt und am 27. März in den Widder in euer Karrierehaus geht, wo ihr dann die Chance habt, einiges von diesen Inspirationen umzusetzen. Vor allem, wenn ihr in einem Heilberuf arbeitet, sind das wichtige und inspirierende Tage, in denen ihr schon mal Ideen sammeln und Listen schreiben könnt für die Neumond-Meditation am 1. April. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop als PDF gibt's für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Freut euch auf ein Highlight in der Liebe, während wohl gleichzeitig der Stress am Arbeitsplatz spürbar nachlässt. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Das verbesserte und erweiterte Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Frühlingsrabatt. Alle Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in den März und da warten Frühlingsgefühle auf euch. Und zwar sowohl für die Festliierten als auch für die Singles. Der Glücksneumond am 2. März in den Fischen aktiviert eure bestehenden und verbindlichen Beziehungen. Es sieht im März nach einer wirklich innigen und liebevollen Phase für euch aus. Ihr solltet den Neumond am besten nutzen, um über die nächsten Pläne für eure Partnerschaft nachzudenken, vielleicht auch um eine Reise oder ein gemeinsames Abenteuer zu planen oder auch eine schöne neue Anschaffung, die ihr euch schon länger wünscht. Außerdem ist der Neumond günstig für alle Arten von gemeinsamen Besitztümern, sei es mit dem festen Partner oder mit Finanzpartnern. Auch in dieser Hinsicht lohnt es sich, Pläne zu machen, wie man gemeinsam weiter vorgehen kann. Und je nachdem, ob und wie es passt, könnt ihr dann solche Beschlüsse durch eine Neumond-Meditation oder ein Ritual unterstützen. Ab dem 6. März laufen Venus und Mars durch den Wassermann und damit durch euer Partnerhaus. Ihr habt dann bis zum 23. März eine gesellige und heitere Phase, in der ihr nette Menschen treffen könnt. Wahrscheinlich erhaltet ihr nun die ersten Einladungen zu Frühlingsaktivitäten und habt entweder als Paar Spaß daran oder als Singles die Möglichkeiten, interessante Leute zu treffen. Sowohl originelle Frauen als auch witzige Männer kreuzen euren Weg. Dabei verläuft das gerne nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Ihr könnt davon ausgehen, wer euch in dieser Zeit foppt und mit Sprüchen aufzieht oder überrascht, hat wahrscheinlich in Wirklichkeit ein gesteigertes Interesse daran, euch kennenzulernen. Allerdings stoßen die Liebesplaneten dann zwischen dem 25. und 31. März auf Uranus und Saturn und das kann ein Aspekt von Liebeskummer und Zurückweisung oder sogar Trennung sein. Aber wenn ihr und die betreffende Person diese Phase übersteht, ohne gleich schreiend auseinanderzulaufen, ist der Weg frei für eine tiefere und festere Verbindung. Wenn ihr fest liiert seid, dürft ihr in dieser Zeit mögliche Frustrationen nicht am Partner oder der Partnerin auslassen. Bittet lieber um Verständnis, das kommt gut an. Beruflich habt ihr vor allem zu Beginn des Monats und zu Neumond lukrative Tendenzen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann ein neues finanzielles Business zu starten oder einen guten Finanzvertrag abzuschließen, solltet ihr das auch tun und zwar am besten bis zum 12. März. Vom 15. März bis Ende des Monats ist dagegen eine eher kritische Zeit, da lauft ihr Gefahr, spontan finanzielle Risiken einzugehen oder einer falschen Einschätzung zu erliegen, die euch womöglich viel Geld kosten kann. In diese Zeit fällt auch der Vollmond in der Jungfrau am 18. März, der nochmal die Finanzthemen dieses Monats aktiviert. Da solltet ihr aber schon sehr vorsichtig mit spontanen Entscheidungen sein. Verlassen könnt ihr euch sicherlich auf alle Beschlüsse, die ihr schon gefasst und durchgerechnet habt. Oder Anschaffungen, für die ihr ein sicheres Budget habt. Das kann auch ein Darlehen sein, welches wohl überlegt ist. Aber neue berufliche und finanzielle Projekte, vor allem wenn es dann noch Unklarheiten gibt, stehen in der zweiten Monatshälfte unter weniger guten Sternen. Am 20. März um 16.33 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Witter. Sie bildet dann vier Wochen stärkende und vitalisierende Aspekte für euch und fördert eure Lust am Abenteuer und am Pläne machen. Aber gebt trotzdem ein bisschen auf euch Acht, denn vom 18. bis 25. März zeigen die Sterne ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko an. Vor allem, wenn ihr euch provozieren lasst, und das kann auch durch einen Partner oder eine Liebschaft geschehen, kann das zu Unachtsamkeit führen oder ihr werdet aus eurem Rhythmus gebracht und das kann gefährlich werden. In der kritischen Phase und auch noch ein paar Tage davor und danach empfiehlt es sich, dass ihr euch für eure Vorhaben und Termine ein bisschen Zeit extra nehmt, damit ihr nicht unter Druck geratet und hektisch werdet. Falls ihr wiederholt gereizt seid und merkt, dass ihr schnell an die Decke geht, empfiehlt sich auch die 90-Sekunden-Regel, eine Übung, die euch hilft, in hitzigen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren. Dazu gibt es ein Dossier auf meiner Homepage oder ihr schaut euch das Video über Mars im Widder nochmal an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop als PDF gibt es ebenso wie die 90-Sekunden-Regel für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und jungfrau Die intensive und kreative Phase mit Venus und Mars geht langsam zu Ende und es scheint, als ob viele berufliche oder Alltagsaufgaben auf euch warten. Trotzdem habt ihr auch weiterhin besondere Chancen auf Romantik und Liebesglück. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch auf meine Frühlingsaktion aufmerksam machen. Das Geburtshoroskop als PDF gibt es jetzt mit 30% Frühlingsrabatt. Und wenn euch das interessiert, findet ihr die Infos zum Bestellen hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Im März dürften Frühlingsgefühle bei euch blühen und gedeihen, denn die Sonne in den Fischen aktiviert zusammen mit Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun euer Partnerhaus. Und in diesem Bereich fällt auch der Glücksneumond am 2. März. Ihr habt also allen Grund, euch in der Neumond-Meditation auf Partnerschaftsfragen und Wünsche zu konzentrieren. Entweder um neue zärtliche Impulse in eure bestehenden Partnerschaften zu bringen oder um den Traumpartner ins Leben zu ziehen. Falls weder das eine noch das andere für euch in Frage kommt, könnt ihr natürlich auch über die Beziehung zu euch selbst und zu eurem inneren Kind wertvolle Impulse erhalten. Auch für die spirituelle Arbeit sind diese Aspekte besonders schön und falls ihr beratend tätig seid, habt ihr besonders feine und empathische Antennen für die Anliegen eurer Klientinnen und Klienten. Venus und Mars wandern am 6. März aus dem für euch starken Steinbock weiter in den Wassermann. Und sie beleben dann bis zum 5. April den Bereich eures beruflichen Alltags und eurer täglichen Routinen. Der Mars sogar bis Mitte April. Daraus könnt ihr auf jeden Fall einiges machen. Die Venus verspricht gute Stimmung am Arbeitsplatz und angenehme Kolleginnen. Mars ist ein gemischter Segen. Wenn er durch sechste Haus läuft, kann es Konflikte mit männlichen Kollegen geben. Der Energieplanet kann aber auch ordentlich Schwung in euren beruflichen oder persönlichen Alltag bringen. Er kann allerdings auch Infektionen oder Heuschnupfen anzeigen, falls ihr dazu neigt. Vermutlich wird sich die erste Monatshälfte bis Mitte März in eurem Arbeitsumfeld recht amüsant und schwungvoll gestalten und ihr könnt sehr produktiv sein. Am 10. März wandert Götterbote Merkur in die Fische und läuft dann bis zum 27. ebenfalls durch euer Partnerhaus. Das ist besonders für die Singles unter euch nochmal ein zusätzlicher Anreiz, um ins Gespräch zu kommen. Ihr dürft in dieser Zeit auch mit romantischen Nachrichten, Einladungen und geselligen Gelegenheiten rechnen. Die Vollmondphase ab dem 17. mit dem Vollmond am Morgen des 18. März in der Jungfrau Aktiviert eure Beziehungsachse und bringt nochmal zwei sehr romantische Tage für euch. Und der Vollmond eignet sich erneut für ein Ritual oder eine Meditation über Partnerschaftsthemen oder euren Wunschpartner. Rund um den Vollmond und bis zum Monatsende sind die Konstellationen allerdings für euer Berufsleben und Arbeitsumfeld nicht mehr ganz so harmonisch. Da kann es dann eher mal zu Stresssituationen kommen... Und ihr müsst eventuell feststellen, dass eure Pläne und Visionen im Kollegenkreis auf Unverständnis stoßen. Denkbar ist auch eine Teamsituation, in der ihr von vornherein durchschaut, dass hier viele Reibungsverluste entstehen werden. Aber ihr müsst euch trotzdem einbringen und ärgert euch darüber, dass ihr eure Kräfte verschwendet. Solltet ihr in einem Heilberuf arbeiten, müsst ihr in der Zeit vom Vollmond bis zum 25. März mit einem erhöhten Aufkommen an Unfällen und Verletzungen rechnen. Wir haben eine Unfallkonstellation, die euch zwar nicht direkt betrifft, aber ihr seid eventuell als Helferinnen und Helfer gefordert. Für eure eigene Gesundheit kann dieser Aspekt mit Mars vor allem Entzündungsreaktionen oder Allergieschübe anzeigen. Haltet euch auf jeden Fall Freitagabend den 25. und Samstag den 26. für die Liebe frei. Dann könnt ihr euch ein wenig erholen und kuscheln, kommt auf andere Gedanken. Oder ihr legt ein kreatives Wochenende ein und widmet euch ausgiebig euren Herzensprojekten. Danach ebben die Spannungen wieder ab. Am 20. März um 16.33 Uhr ist dieses Jahr Frühlingstag und Nachtgleiche und die Sonne geht in den Widder. Und in den darauf folgenden vier Wochen belebt sie eure festen und verbindlichen Beziehungen, gegebenenfalls auch Finanz- und Vertragsangelegenheiten. Gut möglich auch, dass sich in den letzten Tagen des Monats eine neu begonnene Beziehung oder Freundschaft zu etwas Festerem mit mehr Tiefe und Verbindlichkeit entwickelt. Der Neumond am 1. April hat ein starkes Heilungspotenzial in und für eure festen Beziehungen und es geht darum, sich tiefer einzulassen. Mehr dazu erfahrt ihr dann im April-Horoskop. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vageaszendenten. Freut euch auf ein Highlight in der Liebe und eine produktive Zeit im Job. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Es gibt jetzt 30% Frühlingsrabatt auf das Geburtshoroskop als PDF. Mehr Infos und wie ihr es bestellen könnt, findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen für den März und die sind recht erfreulich. Noch bis zum 6. März dauert die für euch eher schwierige Phase mit Venus, Mars und Pluto im Steinbock an, in der ihr euch mit Entscheidungen schwer tut, weil ihr große Angst davor habt, einen Fehler zu machen. Doch falls euch jetzt noch jemand unter Druck setzen will, braucht ihr nur noch abzuwarten, denn es ist bald ausgestanden und dann könnt ihr euch auf schöne Energien für die Liebe und die Kreativität freuen. Aber auch für euren beruflichen und persönlichen Alltag gibt es spannende Impulse, denn hier findet der Glücksneumond in den Fischen am 2. März statt. Dabei sind sowohl Gesundheits- und Wohlfühlthemen angesprochen, als auch mögliche Verbesserungen im Arbeitsumfeld. Vielleicht geht ja auch beides zusammen, denn es ist ja bekannt, dass ein gutes Arbeitsklima sich auch auf die Gesundheit auswirkt. Schaut einfach mal, was ihr da jetzt braucht und gestaltet euer Neumondritual oder Meditation entsprechend. Am 6. März ziehen Venus und Mars aus dem Steinbock weiter in den Wassermann und von dort aus bilden sie super günstige Aspekte zu euch, und zwar die Venus bis zum 5. April und Mars sogar bis zum 15. April. Das ist eine gute Zeit für erotische Momente und kreative Ideen in der Liebe und Singles können nun mühelos tolle Leute kennenlernen. Beim Sport könntet ihr zum Beispiel fündig werden oder wenn ihr einem geselligen Hobby nachgeht. Und es sieht ja auch so aus, als könnten wir uns bald wieder frei bewegen. Aber selbst unter Schwierigkeiten wird die Liebe ihren Weg finden, wenn es denn sein soll. Bleibt ihr dann am Ball, kann sich aus einem Flirt auch eine längerfristige Beziehung entwickeln. Falls ihr Kinder habt, werden sie euch im März viel Freude bereiten und die Anstrengungen vom Februar sind vergessen. Am 27. März trifft die Venus allerdings auf Saturn. Das kann eine vorübergehende Abkühlung oder Ernüchterung bringen aber auch eine realistische Einschätzung, ob die Sache Zukunft hat. Auch beruflich dürft ihr euch auf einen produktiven Monat freuen. Es herrscht Aufbruchsenergie. Ihr könnt mit neuen Projekten durchstarten, die auch richtig Spaß machen. Arbeit muss nicht immer zur Plage werden. Es kann auch ein Ort sein, an dem man sich kreativ ausdrückt. Jetzt könnt ihr Projekten euren Stempel aufdrücken und eure täglichen Abläufe individueller gestalten. Und falls ihr euch haupt- oder nebenberuflich selbstständig machen wollt oder davon träumt, euer Hobby zum Beruf zu machen, könnt ihr diesen Traum im März verwirklichen. In dem Fall solltet ihr den Neumond am 2. März nutzen, um dieses Vorhaben mit Kraft und Energie aufzuladen. Der Vollmond am 18. März aktiviert dann nochmal die Themen rund um eure Arbeitsabläufe und den Wohlfühlfaktor bei der Arbeit oder auch im Hinblick auf eure Gesundheit und kann euch auch schon Erkenntnisse darüber schenken, ob und wie ihr dabei vorankommt. Gegebenenfalls könnt ihr die Vollmondphase erneut für ein Ritual nutzen. Wenn ihr fest liiert seid, müsst ihr ab dem Vollmond und bis zum 25. März ein bisschen auf das Einvernehmen mit eurem Schatz achten. Es könnte Stress geben, wenn ihr Spaß mit Herzensprojekten oder anderen Leuten habt und sich Partner oder Partnerin zurückgesetzt fühlen. Ihr müsst sie in diesen Tagen besonders sorgfältig mit einbeziehen. Möglich auch, dass die Herzallerliebsten eigene Pläne haben und darüber müsst ihr euch gegebenenfalls ins Einvernehmen miteinander setzen. Am 20. März um 16.33 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Sie belebt dann für die kommenden vier Wochen eure Begegnungen und Partnerschaftsthemen. Wahrscheinlich erhaltet ihr dann Einladungen zu Frühlingsaktivitäten und Menschen, die sich für euch interessieren, kommen auf euch zu. In den letzten Tagen des März können sich auch interessante Begegnungen im Zusammenhang mit beruflichen oder gesundheitlichen Themen ergeben. Dabei wird auch Chiron, der Verwundete Heiler, aktiviert, der ja auch bei euch im Partnerhaus steht. Besonders wenn ihr Anfang Oktober Geburtstag habt, spürt ihr seinen Einfluss vielleicht schon länger. Zum Beispiel, weil ein Partner erkrankt ist oder andere Schwierigkeiten hat. Und das erfordert viel Kraft und Einfühlungsvermögen von euch. Ende März bis Mitte April kann eine Zeit sein, in der alle Waagegeborenen mit den Kräften Chirons in Berührung kommen. Zum Beispiel durch Begegnungen, die unter die Haut gehen und euch in Kontakt mit eurem wunden Punkt bringen. Das kann schmerzlich sein, aber verbunden mit einer Chance zur Heilung. Der Neumond am 1. April entwickelt dahingehend eine besondere Kraft. Mehr dazu erfahrt ihr dann im April-Video. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop als PDF findet ihr gegen eine kleine Gebühr zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und skorpion Freut euch auf einen kreativen und lustvollen Monat. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Ihr bekommt das erweiterte und verbesserte schriftliche Geburtshoroskop als PDF jetzt mit 30% Frühlingsrabatt. Nähere Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zu euren Konstellationen. Gleich am 2. März haben wir einen genialen Glücksneumond in den Fischen, der super günstig zur Skorpionsonne steht und eure Lebensfreude und Vitalität aktiviert. Die Konstellation ist toll, falls ihr euch Herzensprojekten widmen wollt oder um ein neues Hobby oder Sportprogramm zu beginnen. Und den Singles unter euch kann er auch eine neue Liebe bescheren. Entsprechende Wünsche könnt ihr in eurer Neumond-Meditation oder Ritual einbringen. Die schöpferischen Möglichkeiten dieses Neumonds sind sehr vielfältig. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen noch bis zum 5. März für euch sehr kraftvoll. Und diese Energie könnt ihr zu Neumond gut anzapfen, um eure Flirts und auch bestehenden Beziehungen mit erotischer Inspiration aufzuladen. Auch falls ihr mit Wort und Sprache arbeitet oder vielleicht Liebesnachrichten verfassen wollt, sind diese ersten Tage im März für euch noch besonders ergiebig. Am 6. März ziehen Venus und Mars weiter in den Wassermann und bilden dann eher stressige Aspekte. Die Venus bis zum 5. und der Mars sogar bis zum 15. April. Deswegen kann bei euch im März zeitweise der Haussegen schiefhängen. Wahrscheinlich ist viel los bei euch daheim, vielleicht kommt sogar netter Besuch. Andererseits gibt es aber auch einigen Stress, zum Beispiel weil sich nicht alle einig werden können, wie die Aufgaben verteilt werden sollen. Falls ihr ein größeres Projekt habt, etwa eine Renovierung oder auch einen Umzug, wird es dabei wohl laut und hektisch, zeitweise aber vielleicht auch lustig zugehen. Je mehr ihr die Situation mit Humor nehmt, desto besser, denn es wird sich kaum vermeiden lassen, dass in euren vier Wänden einiges auf den Kopf gestellt wird. Möglich auch, dass eine neue Mitbewohnerin oder ein Mitbewohner einzieht oder auch dass Kinder ausziehen. Jedenfalls wird es im März schwierig, privat zur Ruhe zu kommen. Vom 10. bis zum 27. März helfen euch Aspekte von Merkur in Gesprächen Empathie und Verständnis aufzubringen. Es würde euch auch gut tun, gemeinsam mit wichtigen Menschen Kunst und Kultur, ein Hobby oder Sport zu genießen. Also einfach Dinge zu tun, die verbinden, ohne dass man viel diskutieren muss. Beruflich habt ihr ein Highlight vom 13. bis zum 20. März. Vor allem dort, wo Eigenständigkeit und Ideenreichtum gefragt sind. Oder wenn ihr in einem kreativen Beruf arbeitet, dann sprudeln die Ideen nur so. Der Vollmond am 18. März aktiviert einmal mehr den kreativen Bereich eures Horoskops und wirft außerdem ein Schlaglicht auf Freundschaftsangelegenheiten. Es scheint, als ob sich nicht alle, die euch kennen und mögen, untereinander optimal verstehen würden. Zum Beispiel kann es in der zweiten Monatshälfte Unstimmigkeiten geben, wenn ihr eine neue Partnerin oder einen Partner habt und die Chemie zu den Familienmitgliedern nicht stimmt. Möglich aber auch, dass ihr in einer festen Beziehung seid und jemand aus dem Freundeskreis nicht mit eurer Partnerschaft harmoniert. Schaut, dass die Fronten sich da nicht verhärten. Versucht lieber, die Energien von Neptun und Jupiter anzuzapfen, die Liebe und Hilfsbereitschaft verheißen. Abgesehen von möglichen Animositäten zwischen Leuten in eurem Umfeld ist dieser Vollmond ganz wunderbar für ein Ritual, zum Beispiel in Bezug auf eure Herzensprojekte oder einen Herzenspartner. Gesundheitlich solltet ihr beachten, dass vom 18. bis 25. März ein erhöhtes Unfall- oder Verletzungsrisiko angezeigt ist, und zwar vor allem, wenn ihr hektisch und unachtsam vorgeht, die Geduld verliert oder wütend werdet. Und das passiert durch die Mars-Aspekte schneller, als ihr denkt. Ich empfehle die 90-Sekunden-Regel, eine Übung, die euch hilft, unter emotionalem Druck einen kühlen Kopf zu bewahren. Gibt es als Dossier auf meiner Homepage, oder ihr schaut euch das Video über Mars im Widder nochmal an. Das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Am 20. März um 16.33 Uhr ist dieses Jahr Frühjahrstag und Nachtgleiche und die Sonne geht in den Widder. Dadurch wird bei euch der Bereich des beruflichen und gesundheitlichen Alltags aktiviert. Es sieht so aus, als könntet ihr gegen Ende des Monats einige eurer guten kreativen Einfälle und Eingebungen auch in solche Jobs integrieren, in denen es vielleicht bisher noch etwas zäh gelaufen ist oder ihr mit Frustrationen zu kämpfen hattet. Der Neumond am 1. April kann diesbezüglich eine Wende bringen. Mehr dazu erfahrt ihr dann im nächsten Monatsvideo. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es als PDF für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Euer soziales Leben bekommt Aufschwung. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Es gibt jetzt 30 Frühlingsrabatt auf das erweiterte und verbesserte Geburtshoroskop als PDF. Wenn ihr eins bestellen oder vielleicht auch verschenken wollt, findet ihr alle Infos hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der März beginnt gleich am 2. mit einem Glücksneumond in den Fischen in Kombination mit Jupiter, eurem Schutzpatron. Davon könnt ihr sicherlich profitieren. Bei euch fällt der Neumond in den privaten und familiären Bereich des Horoskops. Neue Projekte im Hinblick auf euer Zuhause oder gemeinsam mit der Familie, vielleicht auch die Ankunft eines Babys oder Enkelchens, solche Dinge können euch beschäftigen. Und dann könnt ihr die Neumond-Meditation nutzen, um euch dafür zu stärken und zu planen, wie ihr damit umgehen wollt. Gegebenenfalls könnt ihr ein Ritual abhalten und dabei um Energie und Unterstützung für eure Vorhaben bitten. Und achtet genau darauf, was ihr euch wünscht, denn es könnte wahr werden. Am 6. März gibt es eine spürbare Energiewende. Venus und Mars ziehen dann in den Wassermann und unterstützen euch bis zum 10. April. Sie senden günstige Aspekte für liebevolle und konstruktive Gespräche. Das solltet ihr nutzen, zum Beispiel für Aussprachen und um Dinge zu organisieren, bei denen ihr Hilfe braucht. Ihr habt wahrscheinlich auch einen guten Draht zu euren Geschwistern, mit denen ihr Pläne machen könnt, um euch bei Familienangelegenheiten gegenseitig zu unterstützen. Auch mit euren Nachbarn und Nachbarinnen kommt ihr gut aus. Der Zusammenhalt mit Menschen aus eurem direkten Umfeld ist erfreulich. Auch für die Liebe sind das schöne Aspekte, denn ihr kommt gut ins Gespräch. Das heißt, den Singles fällt es leicht, Flirts anzufangen und Kontakte zu knüpfen. Und für die Festliierten ist es eine Gelegenheit, eurem Schatz mal wieder zu sagen und zu zeigen, wie viel er oder sie euch bedeutet, und euch etwas Schönes einfallen zu lassen, was ihr gemeinsam unternehmen könnt. Ihr habt außerdem Schwung und Energie, um gemeinsame Familienprojekte in Angriff zu nehmen. Auch falls ihr umziehen oder etwas in eurer Wohnung verändern wollt, könnt ihr das nun gut anpacken. Beruflich sind die Tendenzen ebenfalls erfreulich, vor allem wenn ihr mit Kommunikation, Wort und Schrift arbeitet oder im Verkauf und Marketing tätig seid. Nutzt die erste Monatshälfte, um eure Projekte voranzubringen. Danach gibt es ein paar Stolpersteine, aber davon solltet ihr euch nicht entmutigen lassen. Der kosmische Rückenwind hält den ganzen März über an. Einige von euch stehen unter dem Einfluss von Verwirrungsplaneten Neptun und der wilden Lilith. Das gilt jetzt vor allem für die Geborenen der dritten Dekade, aber es können auch andere Faktoren in eurem Horoskop diese Energien empfangen. Wenn ihr merkt, dass sich eine Liebesaffäre anbahnt, die viele Unbekannte hat, solltet ihr vorsichtig sein. Möglich auch, dass ein Flirt, den ihr schon begonnen habt, sich mysteriös verhält und ihr seid verwirrt. Die Zeit vom 12. bis zum 25. März ist dahingehend besonders kritisch. Vor allem, wenn noch andere Leute davon betroffen sind, dass ihr nicht recht wisst, was ihr wollt. In dieser Zeit solltet ihr keine Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen treffen. Auch die Phase vom 16. bis zum Vollmond am Morgen des 18. März kann heikel sein und euch emotional verunsichern. Am besten seid ihr dran, wenn ihr klare Pläne macht und die auch in aller Ruhe durchzieht, ohne euch durch vorübergehende Stimmungen und Launen davon ablenken zu lassen. Ab dem Vollmond und bis Ende des Monats können euch Gesundheitsfragen beschäftigen. Vielleicht gibt es ein Zipperlein, was ihr bisher ignoriert habt, aber das fängt nun an, sich bemerkbar zu machen. Dem solltet ihr dann auch nachgehen, denn wenn ihr euch darum kümmert, habt ihr gute Heilungschancen. Übrigens bringt die zweite Monatshälfte für alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten, interessante Herausforderungen und überraschende Lösungsansätze. Wenn ihr beratend tätig seid, wirken eure Worte Wunder.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 Hallo ihr fabelhaften Steinbock und Steinbock Aszendenten! Eine große Energiewende steht an, wenn die Venus nach drei Monaten und der Mars nach sechs Wochen den Steinbock verlassen und weiterziehen. Das schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch ein Geschenk, nämlich 30% Frühlingsrabatt, auf das schriftliche Geburtshoroskop als PDF. Falls ihr es noch nicht habt, könnt ihr jetzt zuschlagen oder vielleicht auch eins verschenken. Die Infos dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Sterne. Bevor Venus und Mars den Steinbock verlassen, haben wir erstmal eine schöne Glückskonstellation mit dem Neumond in den Fischen, die für euch sehr günstig steht. Und der Neumond ist am 2. März. Die Konstellation regt die Fantasie an und schenkt euch viele gute Ideen, die euch sowohl beruflich als auch privat nutzen können. Außerdem stärkt der Neumond die Verbindung zu euren Geschwistern und den Leuten in eurer Nachbarschaft. Und er ist gut für alle steinbock die viel schreiben und nachdenken. In allen diesen Bereichen könnt ihr jetzt Stärkung und Inspiration bekommen und gegebenenfalls auch ein wichtiges neues Projekt starten. Gleichzeitig mit dem Neumond gehen Venus und Mars ein letztes Mal eine intensive Verbindung mit Pluto ein. Und das ist dann sozusagen der krönende Abschluss einer dreimonatigen und ziemlich dramatischen Zeit mit Venus und Pluto im Steinbock. Zum Schluss dann auch noch mit Kampfplanet Mars dabei. Egal, ob es ein Liebesdrama war, Leidenschaft oder eine starke berufliche Herausforderung oder vielleicht auch ein Gesundheitsthema, diese Zeit war sehr intensiv und teilweise auch Anstrengung. Und ab dem 6. März sollte die Anspannung allmählich nachlassen. Denn dann gehen Venus und Mars in den Wassermann und aktivieren euer kosmisches Geldhaus. Der März kann deshalb recht lukrativ werden und mit Mars im Geldhaus kann man gut Gelder eintreiben, die einem noch zustehen. Nutzt für Verträge und finanzielle Projekte vor allem die erste Monatshälfte – Danach können Finanzvorgänge ins Stocken geraten oder es ergeben sich unerwartete Planänderungen. Aber insgesamt profitiert ihr den ganzen März über von einem sehr günstigen Jupitereinfluss und wenn ihr eure Vorhaben gut plant, dürften sie erfolgreich verlaufen. In der Liebe dominieren nun weniger Drama und Leidenschaft als vielmehr eine gute Gesprächskultur. Aufregungen der letzten drei Monate könnt ihr jetzt gut in liebevollen Gesprächen oder gegebenenfalls auch therapeutisch verarbeiten. Wenn ihr noch Single seid, sind die Tendenzen wunderbar, um Flirts anzufangen und zauberhafte Liebesnachrichten zu verschicken. Dabei hilft euch ab dem 10. März auch Merkur, der bis zum 27. durch die Fische läuft und eure Fähigkeit, empathisch zuzuhören und die Bedürfnisse eures Gegenübers zu erspüren, unterstützt. Auch der Vollmond am 18. März steht günstig zur Steinbocksonne. Er wirkt sehr inspirierend und weckt auch euer Fernweh. Vielleicht plant ihr schon die nächste Reise. Wenn ihr vor lauter Plänen nicht schlafen könnt, legt euch Smartphone oder Notizbuch bereit. Wahrscheinlich kommen euch rund um den Vollmond einige tolle Ideen, die sich noch als nützlich erweisen können. Am 20. März um 16.33 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Sie aktiviert dann in den kommenden vier Wochen den privaten und familiären Bereich eures Horoskops, bildet aber auch stressige Aspekte zur Steinbocksonne. Das ist übrigens eine ideale Konstellation für einen Frühjahrsputz, denn ihr habt wahrscheinlich das Bedürfnis, Licht, Luft und Energie in euer Heim zu lassen, auch wenn ihr dafür ein wenig herumwirbeln müsst. Aber entscheidet das nicht alleine, sondern bezieht eure Familienmitglieder oder MitbewohnerInnen auf jeden Fall mit ein, damit alle an einem Strang ziehen. Für einige von euch zeigt Chiron Probleme mit der Gesundheit oder vielleicht auch durch ein erkranktes Familienmitglied an. In der Zeit vom Vollmond am 18. bis zum 25. März gibt es gute Tendenzen, um hier ein Stück weiterzukommen und Probleme zu lösen. Vielleicht geht es auch um Fragen des Respekts und der Rücksichtnahme bei euch daheim. Diese Themen solltet ihr nicht verdrängen und das könnt ihr auch gar nicht, denn die werden mit dem Neumond zum 1. April in den Fokus rücken. Ihr habt dann im darauffolgenden Mondzyklus die Gelegenheit, daran zu arbeiten. Mehr dazu dann im nächsten Video. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch noch mal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es als PDF für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Freut euch auf eine heiße Liebesphase im März. Das schauen wir uns gleich an. Vorher möchte ich euch noch auf mein Frühlingsgeschenk aufmerksam machen. Das Geburtshoroskop gibt es jetzt mit 30% Frühlingsrabatt als PDF. Und falls ihr euch eins bestellen oder verschenken wollt, findet ihr alle Infos auf der Infokarte und in der Videobeschreibung. Und jetzt komme ich zu euren Konstellationen. Der Glücksneumond in den Fischen am 2. März steht zusammen mit Wohltäter Jupiter und fällt bei euch ins Geldhaus. Finanzielle Projekte und Überlegungen stehen dann wohl im kommenden Mondzyklus häufig im Vordergrund und ihr könnt mit glücklichen Entwicklungen und finanziellen Zuwächsen rechnen. Deshalb denkt zu Neumond über eure Finanzlage nach, was ihr euch wünscht und was ihr erreichen wollt. Außerdem kann es auch um Fragen eures Selbstwertgefühls gehen. Die Konstellationen unterstützen euch dabei, euch wertvoll zu fühlen und negative Glaubenssätze loszulassen, die euch bisher daran gehindert haben. Denn wenn ihr euren inneren Wert nährt und aufbaut, kommt auch im Außen Geld in euer Leben. Und dass ihr dafür auch fleißig arbeitet und Verantwortung übernehmt, dafür sorgt Saturn in eurem Zeichen. Ab dem 6. März bekommt ihr kräftemäßig spürbaren Auftrieb, denn dann gehen Venus und Mars in euer Zeichen Wassermann und begleiten euch in den nächsten Wochen. Die Venus dann bis zum 5. April und Mars sogar bis zum 15. April. Falls ihr euch in den vergangenen sechs Wochen öfter schlapp gefühlt oder vielleicht auch Gesundheitsprobleme hattet, kehren eure Kräfte mit diesem Mars-Durchgang zurück. Und auch in der Liebe brechen rosige Zeiten an. Vom 6. bis zum 18. März und vom 30. März bis 5. April habt ihr heiße Phasen mit großen romantischen Gefühlen. Auch die Libido und der Eroberungsdrang sind geweckt. Jetzt kann der Liebesfrühling kommen. Wenn ihr Single seid, ergreift ihr mutig die Initiative und geht auf das Objekt eurer Begierde zu. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr eure Lust mit eurem Schatz ausleben. Zärtlichkeit und Erotik erzeugen Nähe und ihr könnt den Zusammenhalt damit stärken. Allerdings kann es zwischen dem 19. und 29. März zu Momenten der Ernüchterung oder gar Liebeskummer kommen. Vielleicht müsst ihr dann eine berufliche Verantwortung übernehmen oder in der Familie ändern sich plötzlich Pläne, und das sorgt für eine Unterbrechung im Liebesrausch. Wenn ihr das aber offen kommuniziert, werden eure Lieben euch verstehen und das Blatt wendet sich anschließend wieder zum Besseren. Beruflich habt ihr gute Tendenzen. Ihr startet mit geschärftem Geist in den Monat. Ob im Beruf oder bei Geldangelegenheiten, ihr geht strategisch vor und behaltet alle Eventualitäten im Blick. Und wenn der Mars ab dem 6. März für sechs Wochen durch euer Zeichen geht, ist das auch eine Zeit, in der ihr viel Kraft habt. Ihr könnt dann gut die Initiative ergreifen, neue Projekte beginnen oder in bestehende Vorhaben Schwung hineinbringen. Am besten ist hier die Phase vom 6. bis zum Vollmond am 18. März. Der Vollmond aktiviert dann nochmal die Wertethemen des Neumondes und diesmal geht es auch darum, ob und wie sich Partner finanziell einbringen sei es in euren privaten Beziehungen oder finanzielle Partner. Allerdings beginnt mit diesem Vollmond eine etwas heikle Phase bis zum Monatsende, in der Unruhestifter Uranus aktiviert wird. Dann können sich plötzlich Pläne ändern oder es gibt Stress bei euch zu Hause, sei es jetzt in der Familie oder mit MitbewohnerInnen um Mietvereinbarungen oder auch einen Umzug. Außerdem ist in der Zeit zwischen dem 18. und 25. März ein erhöhtes Verletzungs- und Unfallrisiko angezeigt, wenn ihr unachtsam seid, die Geduld verliert oder unnötige Risiken eingeht. Vor allem Unfälle im Haushalt können passieren, zum Beispiel wenn ihr selbst schnell was reparieren wollt und auf einen wackeligen Stuhl steigt, anstatt die Leiter zu holen. Seid in dieser Zeit bitte achtsam und vorsichtig, lasst euch nicht hetzen und nehmt euch mehr Zeit für eure Termine. Am 20. März um 16.33 Uhr ist Frühlingsanfang. Die Sonne geht in den Widder und bildet dann für vier Wochen angenehme und anregende Aspekte. Und wenn dann am 20. tatsächlich der Freedom Day ausgerufen wird und wir endlich wieder zu einem weitgehend normalen Leben zurückkehren können, dann ist das für euch freiheitsliebende Wassermanngeborene das reinste Lebenselixier. Das waren eure Tendenzen im März und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop als PDF gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und fische und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im März Geburtstag habt. Freut euch auf einen Glücksneumond extra für euch. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch ein Frühlingsgeschenk. Ihr erhaltet 30% Frühlingsrabatt auf das verbesserte und erweiterte Geburtshoroskop als PDF. Das könnt ihr euch ja zum Geburtstag wünschen oder euch einfach selbst schenken. Die Infos zum Bestellen und zum Produkt findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir in eure Konstellationen und da haben wir gleich am 2. März um 18.34 Uhr einen fantastischen Neumond in den Fischen. Das ist der für euch wichtigste Neumond im ganzen Jahr in eurem eigenen Zeichen und er aktiviert Glücksplanet Jupiter. Das ist ein echtes kosmisches Geschenk. Ihr solltet euch Zeit nehmen, eine schöne Meditation oder ein Neumondritual durchzuführen und dabei dürft ihr euch nach Herzenslust wünschen, was euch der Kosmos schenken darf. Die Chancen stehen gut, dass eure Wünsche wahr werden. Der kosmische Rückenwind für eure sozialen Aktivitäten, Freundschaften und Social Media hält noch an bis zum 11. März. Danach kann es etwas ruhiger werden. Am 6. März gehen Venus und Mars in den Wassermann und ziehen sich damit bis Anfang April etwas zurück. Das ist eine spürbare Energiewende nach den vergangenen drei Monaten, die trotz Corona-Einschränkungen vermutlich sehr intensiv waren für euch. Wahrscheinlich wart ihr häufig im Einsatz für Freundinnen und Freunde und auch in der Liebe wurde viel geflirtet. Wenn ihr nun etwas mehr Ruhe in diesen Bereichen habt, findet ihr das vielleicht sogar ganz angenehm, weil ihr mal zum Durchschnaufen kommt. Jedoch wird Jupiter in den Fischen dafür sorgen, dass eure Ausstrahlung ungebrochen ist und ihr könnt euch über mangelnden Zuspruch seitens eurer festen PartnerInnen und FreundInnen sicherlich nicht beklagen. Nur wenn ihr flirten wollt, müsst ihr gegebenenfalls stärker selbst die Initiative ergreifen als in den vergangenen drei Monaten. Unterstützung kommt von Götterbote Merkur, der vom 10. bis 27. März durch euer Zeichen geht und dafür sorgt, dass Informationen, Glückwünsche, Päckchen und Pakete und nicht zuletzt auch Botschaften aus der geistigen Welt ihren Weg zu euch finden. Der Erfolg auf allen Ebenen wird weiter anhalten, denn der Neumond verankert die Glücksenergie für die kommenden zwölf Monate in eurem Zeichen, selbst dann noch, wenn Jupiter in den Widder weitergezogen ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr diesen Neumond würdigt und bewusst wahrnehmt. Denkt außerdem daran, dass Jupiter euch zwar großartige Gelegenheiten präsentiert, aber dass ihr die Chancen auch aktiv ergreifen müsst. Besonders in der Zeit, vom 10. bis 14. März neigt ihr zum Tagträumen und Fantasieren, was alles Tolles passieren könnte und sollte. Ihr müsst dann darauf achten, dass ihr gute berufliche und finanzielle Chancen nicht an euch vorbeiziehen lasst, sondern beherzt, handelt und gestaltet. Vom 14. bis 22. März habt ihr eine der wenigen kritischen Phasen des Jahres, was Liebe und euer soziales Umfeld angeht. In dieser Zeit besteht das Risiko, dass Gerüchte über euch die Runde machen. Möglicherweise auch deshalb, weil euer Erfolg und eure tolle Ausstrahlung Neider und Neiderinnen auf den Plan rufen, die hinter eurem Rücken schlecht über euch reden. Sogar jemand aus eurer eigenen Familie könnte zu diesen Unstimmigkeiten beitragen. Das solltet ihr dann nicht verdrängen oder euch schönreden. Geht der Sache nach und stellt sie klar. Jupiter hilft euch dabei, dass ihr zu eurem Recht kommt. Am Morgen des 18. März ist Vollmond in der Jungfrau und die Konstellation aktiviert eure Beziehungsachse. Vom 16. bis zum 18. März habt ihr deshalb besonders gute Flirtsterne und das anschließende Wochenende ist für die fest liierten Fische eine besonders schöne Phase für zärtliche Zweisamkeit. Am 20. März um 16.33 Uhr ist Frühlingsanfang und die Sonne geht in den Widder. Sie aktiviert dann in den kommenden vier Wochen den Wertebereich eures Horoskops, wo langfristig auch Chiron steht. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, wie wichtig es für euch ist, an euren Wertethemen zu arbeiten, damit euer beträchtlicher Erfolg sich auch finanziell und in Form von Wertschätzung für euch auszahlt. Vom 23. März bis zum Monatsende schenken euch die Konstellationen wichtige Inspirationen, Träume und Eingebungen zu diesem Thema, zum Beispiel, von welchen hinderlichen Glaubenssätzen ihr loslassen dürft. Und darüber könnt ihr dann zu Neumond am 1. April meditieren. Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Monatsvideo. Das waren eure Tendenzen im März und ihr könnt sie auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld zum Download auf meiner Homepage. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Service-Teil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. Auf meiner Homepage findet ihr im Horoskope Shop meine Angebote an persönlichen Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen. Bei all diesen Produkten erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Gern möchte ich euch auch zu meinem Instagram-Account einladen, heißt auch Antonias Sterne. Da gibt es täglich tolle Bilder und Posts zur kosmischen Tagesenergie. Würd mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Der nächste Livestream ist am Montag, den 28. Februar um 21 Uhr. Da schauen wir dann ganz ausführlich in die Konstellationen des Glücksneumonds am 2. März und des darauffolgenden Mondzyklus. Und es gibt auch wieder ein PDF-Horoskop zu gewinnen. Bitte meldet euch zum Gewinnspiel aus Datenschutzgründen vorher auf meiner Homepage an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir kommen zur monatlichen Verlosung. Die Frühlingsgefühle kommen jetzt so langsam in Gang, deshalb gibt es ein Partnerhoroskop als PDF zu gewinnen. Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier einen netten und interessanten Kommentar. Zum Beispiel, wie war euer Februar und was darf der März euch bringen? Schreibt mir gern dazu, welches Sternzeichen und Aszendent ihr seid. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den April bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Empfehlen möchte ich euch mein Mondknoten special Zurück in die Zukunft. Warum der Moment des Frühlingsanfangs jedes Jahr ein bisschen abweicht, erfahrt ihr in dem Video vom Kalender und den Sternzeichen. Und Inspirationen für euer Mondritual findet ihr in dem Beitrag Göttinnen-Neumond. Alles Gute mit den Sternen!